Klassikfans sind am vergangenen Wochenende in Schrobenhausen mehr als auf ihre Kosten gekommen. Internationale Pianisten haben in der Musikschule ein Konzert gegeben, das so in dieser Form wahrscheinlich noch nirgends gegeben hat. Und das Ganze für den guten Zweck, die Kinderhilfe in Litauen. Mozart. Ein seltenes Spektakel für die Ohren, aber auch die Augen haben die Gäste Samstagabend in der Musikschule Schrobenhausen genießen dürfen. Vierhändig verzaubern die international bekannten Pianisten Kerstin Straßburg und Jürgen Appel ihre Zuhörer mit einem Stück, das selbst eingefleischte Klassikfans aus der Fassung bringen dürfte. Wir spielen eine Rarität, ein Juwel, nämlich eine vierhändige Transkription des mozart requiems das Original -Requiem ist ja sehr, sehr bekannt und wird seit seiner Entstehung vor 200 Jahren wird es in allen Konzertsälen und Kirchen aufgeführt. Dagegen ist diese Transkription, die Karl Czerny geschrieben hat, auch unter Spezialisten unbekannt und es ist ein absolutes Juwel. Ich hatte das große Glück, eigentlich zweimal, einmal, dass ich die Originalpartitur von Czerny, auf einem Flohmarkt entdeckt habe. Ich wusste damals gar nicht, was für ein Goldklumpen das war, den ich da ausgegraben habe. Eine Stunde lang füllen die Klänge des Requiems die ausgehungerten Kulturherzen ausgerechnet in Schrobenhausen. Denn es gilt, eine Mission zu erfüllen. Spenden sammeln für den guten Zweck, die Kinderhilfe Litauen. Wir sind ja inzwischen zum Glück auch sehr bekannt. und ähm ich stelle immer sehr viele Fotos auch auf die Homepage und Berichte und wir haben tolle Zeitungsberichte und die Fotos der Kinder rühren einfach an. Und die Dankbarkeit, die in Litauen herrscht, dieses wahnsinnig schöne Feedback, was ich jedes Mal mit bekomme und hier natürlich auch erzähle, berührt die Schrummhausener. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Wir haben eine wunderbare Unterstützung hier der Bevölkerung und das zeigt sich auch an dem heutigen Abend wieder. Der Verein blickt auf eine knapp 30-jährige Familientradition mit Ursprung hier in der Region. Der Erlös aus dem Konzert geht an die rund 1000 Kinder, die dadurch in der Vereinssonderschule in Litauen besser versorgt und unterrichtet werden. Eva Klingenberg ist zudem Mitglied im örtlichen Rotary Club, ein Zusammenschluss aus Freunden, die sich kulturell, humanitär und sozial in Nachhaltigkeitsprojekten unterstützen. Da scheint es nur logisch, dass Clubpräsident Josef Königbauer als Gastgeber dabei ist. Also Wir wollen in äh, kulturelle Geschichte hier in Schrobenhausen einbringen und natürlich die Hilfe äh, für äh, Kinder, die es nicht so leicht auf der Welt haben, wenn wir die unterstützen können, ist das eine ganz hervorragende Sache. Spenden sind bei der Kinderhilfe Litauen jederzeit gern gesehen. Der gemeinnützige Verein ist nicht nur auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir suchen aber auch neue Mitglieder, vor allem auch Menschen mit Zeit. Das wäre so unser größtes Anliegen, weil natürlich sehr, sehr viel Arbeit auch dahinter steckt, im Vorbereiten des Weihnachtstransports, der Veranstaltungen, der Spendenakquise. Da würden wir uns riesig freuen, wenn wir ein paar fänden, die sich da ein bisschen zeitlich mit einbringen möchten. Mehr Informationen zu Projekten und Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie online unter Kinderhilfe-litauen.de.